Hallo zusammen, hallo Freunde, ich will ganz am Anfang mal sagen, ich hoffe ihr seid mir nicht böse, da jetzt momentan etwas weniger Videos kommen, da wir hier Eigenbedarfskündigung bekommen haben und wir umziehen müssen und ich die neue Wohnung auch noch renovieren muss und jetzt zu diesen Lockdown-Zeiten alles ein bisschen, pff, ihr wisst selber, aber gut, es wird wieder mehr, zum 1.3. ziehe ich um wenn ich das alles schaffe hier, ist ja nicht nur hier der Hobbyraum, sondern auch noch oben die Wohnung, <lacht> ja, bekommen wir hin. Heute möchte ich euch einen Swipe zeigen, und zwar einen ganz normalen Swipe mit einem Lumpen, habe ich meiner Frau geklaut. Ich habe genommen Gold, das ist Dankergold, weil mich das interessiert hat, das habe ich mit der Astrid das letzte Mal, falls du es hörst, Astrid, ausprobiert. Danke Gold, also alle Goldfarben oder Metallicfarben sind ja in der Regel halbdeckend, also semi -opak. Und darum gibt es auch einen anderen Effekt. Und Metallic kommt auch ganz cool. Äh, Graphit und Kirschrot noch. Nur die drei Farben. Da mache ich da nochmal Cell Creator rein. Wir haben das mit dem Silikon erstmal probiert. Jetzt probiere ich das mal mit dem Cell Creator. Und dann lasst uns starten, damit es losgeht. Also Bis gleich. So Freunde, Grafit, Kirschrot, das sind alle Excel Creator. Mach zwei Tropfen rein. Ja, das kommt, das reicht. Oder komm, ich übertreibe es mal wieder. Ups, machen wir drei Tropfen rein. <lacht> jetzt einmal gut umrühren wenn das gut funktioniert habe ich das vor auch mal mit dem Cell Crater und dem Bubble Booster zusammenmischen hier habe ich ja das Gold scheint natürlich alles etwas heller jetzt wieder ihr wisst ja vom Vinylkleber, also ganz normal mit dem Vinylkleber angemischt okay ein paar Luftblasen raus noch. So. Ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen rum. Rot und Schwarz etwas mischen bzw. Graphit. So, das reicht eigentlich schon. Jetzt natürlich wieder eine Farbenschlacht. Ihr kennt mich ja, ich mache jetzt hier viel dick drauf <lacht> Entschuldigung, und fahre bis zu der Hälfte ungefähr vor. Ich werde es dann nachher noch ein bisschen laufen lassen, dass er über die Kanten fließt. ist fast etwas zu nachgedickt ich hoffe es ist nicht zu dick machen wir nur die Kante zu und am besten hier an die Ecken dass es gut über die Kanten läuft So, das sind trotzdem ganz normale Lumpen, Lappen, Handtuch, was auch immer das war. Ich habe hier ganz normales Wasser drin. Da mache ich den ein bisschen feucht. Also erstmal, dass er besser zieht, gleichmäßiger. Und zweitens natürlich auch etwas schwerer wird und gut aufliegt. Dazu nicht tropfend nass machen, sondern so das müsste reichen. Na, ihr seht hier ganz normalen Lappen. <lacht> so, wenn ihr das jetzt drauf zieht, schaut vielleicht dass ihr nicht ganz bis zum Rand, also wenn das hier drüber zieht, dann verliert ihr hier die Farbe. Ihr könnt es natürlich wieder zurücklaufen lassen. Aber dann schauen wir mal Ich versuche das jetzt in einem Weg durchzuziehen. Nicht wie ihr sonst von mir kennt, wieder zurückzuziehen. So, also wie gesagt, nicht ganz am Rand. Ihr habt halt immer ein paar Luftblasen und ihr seht jetzt hier. Ups. Da ja, war es etwas zu schwer. Aber ich denke mal, ich habe genügend Farbe. Lass es etwas laufen wieder. Also war zu viel Wasser. An der Seite auch. Ich es euch gleich. Und ich sehe schon, wir haben ein paar Fusseln drin. <lacht> also ich werde das nächste Mal vielleicht doch wieder mit einer Küchenrolle machen. So, ich lasse es jetzt doch noch ein bisschen. Und lasse es wieder runterkommen, ne, dass die Farbe auch gut verteilt ist. So. Aber ist ja gar nicht schlecht, also dass nicht alles vor der Zellen ist, sondern hier mehr Gold ist und hier etwas noch Farbe, aber gut, ist dann auch wieder Geschmackssache, schauen wir mal, dass wir die Kanten noch etwas zubekommen und zwar sauber zu bekommen, ja dann merke ich den Cell Creator, dass der schon wieder etwas aggressiver ist, ich könnte jetzt nochmal Gold nachkippen, aber das lasse ich so, Sehe ich gerade schon wieder die Kante. Gut, das kann ich alles nachher dann noch machen. Da hinten haben wir rote, da muss man aufpassen. Ich sehe jetzt das nicht hundertprozentig. Aber es wird nachher noch zu machen. Hier sieht man es auch stark. Okay. Dann würde ich sagen, ich gerade, ich glaube, ich lasse noch ein bisschen laufen, weil mir da sonst zu wenig Farbe drauf ist. Wobei ich es doch... Na, das passt schon. Okay, okay. Ja, was mich ab und zu mal stört, etwas, aber das kann auch an Bord liegen, an diesem Brett. So, okay. Jetzt kommt der spannende Moment, wir erhitzen das jetzt mal, natürlich auch die Luftblasen ausmachen. Und natürlich den Cellcrate nach oben bringen. Und jetzt werde ich eins machen. Ich lasse es jetzt mal für 10, 10 15 Minuten, ich überlege gerade noch, ob ich es noch etwas runterlaufen lasse. Aber ihr wisst ja selber, ihr müsst immer etwas abwarten. Ne, ich denke mal, das ist gut so, weil sonst ist alles voll. Also wir haben gemerkt, der Lappen ist etwas zu schwer. Aber das passt. So. Wie gesagt, ich lasse jetzt für ca. ca. Ja, 10, 15 Minuten einfach mal einwirken, dass er auch sieht, wie sich es verändert hat. Dann korrigiere ich hier noch ein bisschen die Zellen. Da ist gleich. So, Freunde. Ich denke mal, es waren ca. 20 Minuten, wo ich stehen lassen habe. Es ist natürlich jetzt alles etwas bleich, ne? das gold natürlich auch, wisst ihr selber. Wenn das dann trocknet, kommen die Originalfarben wieder raus. Ich zeige es euch dann auch wieder in, ja, entweder hier im Video oder auch auf Instagram. Wollte ich euch bloß mal zeigen, ich hoffe das ist nicht zu grell. Und zwar hier, schaut mal was da rauskommt teilweise. Also diese Mischung von den Farben. Hier haben wir praktisch eine leere Stelle. Da kommt hier wieder. Da am Rand. So, hier diese Blumen auch. Und Das wollte ich euch eigentlich noch zeigen, wenn ihr jetzt nochmal den Brenner in die Hand nimmt. Also gerade bei diesem Cell doch doch mehr Erhitzen, ich nehme jetzt einfach mal diesen Punkt hier. Durch mehr Erhitzen, könnt ihr da noch ein bisschen was rausholen, seht ihr? Und noch mal kleinere Bläschen auch. Also da könnt ihr wirklich viel spielen, zum Beispiel auch hier dann. Da habe ich noch mal nacherhitzt, weil ich gedacht habe, dass hier vielleicht noch ein bisschen was kommt. Okay. Das war es jetzt, denke ich mal, im Großen und Ganzen mit dem Nacharbeiten. Das wird das vielleicht besser. Ja. Und wie gesagt, ich zeige es euch dann. Okay, den nächsten Versuch möchte ich machen mit Cell Creator und Bubble Booster zusammengemischt. Was es da für Reaktionen gibt. Und vor allem, nimm ein bisschen mehr Farbe. <lacht> Aber seht auch diese einzelnen Umrandungen vom Gold. Das kommt auch richtig cool. Okay, und dann war es das von mir, ich hoffe euch hat es gefallen, ich zeige wie gesagt das trockene Bild, auch ansonsten könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal oder Facebook gehen, da stelle ich dann auch wieder rein. Dann wünsche ich euch was, danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund, tschüss.